Sieht er schlecht aus? Hallo und herzlich willkommen auf Redestone kraft Und heute sind wir hier mal wieder auf Wahl von mc Ihr seht schon, ja, hier habe ich weitergebaut. Er ja, liegt daran, weil im letzten Teil ich zu spät bemerkt habe, dass mein Mikrofon nicht aufgenommen wurde. Ja. Also ihr werdet wahrscheinlich dann noch zwischendurch ein paar also jetzt ein paar Ausschnitte sehen, wie ich da gebaut habe. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt dabei. Also sind wir also wollen wir jetzt ich oh, nee, So. Wir, wollen wir jetzt hier die Pfosten? Das hier ist ein bisschen realistischer aus, weil jetzt hier so ähm, ja, da fliegt ein bisschen was lang. Deswegen holen wir ein paar Blöcke. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Ich weiß noch nicht, wie dick ich so Posten mache. 3x3. Ja. Ich glaube, brauchen wir da keins dran. Und dann hier den ersten Pfosten hin machen. Genau so. Das geht schon eh. Na naja, irgendwie sieht er schlecht aus. Also, falls ihr mich fragt, müsst ihr denn nicht so? ja sieht ganz gut aus naja ihr könnt auch gerne mal aufmachen und dann sehen wir es gleich mal nett rein ähm, hier könnt ihr auch mal minispielschen wir können auch ich kann euch ja gleich mal in die lobby zeigen was im jetzt momentan alles gibt zur zeit der, zurzeit der aufnahme des videos wer weiß wie lange das Bau schon her ist auf euch die, jedenfalls mal die bisherige Lobby. Durch die Pläne sich natürlich mal zu mir. Ach, jetzt sind ja nicht so viele Pakete und auch Level 2. Ich glaube Level 1 und Level 2 sollte ich getauschen, dann gibt man öfter. Dann kriegt man öfter Sachen. Also damit gibt man öfter nur so schwache Sachen, dass das nicht so lang ist. Naja, so schlecht sieht's auch wieder nicht aus. Wird schlecht Okay. Hier ist es ein bisschen lustiger, der Pfosten. Das war ein Screenshot. Egal. Ui, okay, eigentlich spannend. Ich glaube hier reicht der Pfosten auch so. Oh, es sind schon wieder zu viele Pakete. Prä. Wir müssen auch unbedingt noch Barriss machen, damit man hier nicht drüber kann kann. Oder das Boot irgendwo rausfliegt. Ich meine, wenn man hier dann so. Wenn ein Boot so fährt, dann so. Wenn man hier so lang fährt, dann macht man so. Ups, warte. Und hier so. Nee, wohl. Oh, draußen. Ich jetzt für Egal. Ah, sind schon wieder zu viel. immer f2 statt f3 das halt so. ach schon wieder egal ich hätte halt mal das brug auf macht ja auch nichts okay, ja jetzt sieht schon ein bisschen realistisch aus glaube ich naja dann fahren wir Handle mal danach machen wir. Oder nein, wir machen jetzt erst bei rest. Dann fahren wir sozusagen am Schluss. Ich glaube dieses Video wird echt nicht so lang. Ah, da kann man drüber fliegen. Okay, ich zeige euch jetzt jetzt ich zeige euch jetzt erstmal, was passiert wenn man drüber fliegt. Ah, also fliegt. Äh gut, ähm, ja. Das Brot war ja mal komplett im Eimer. Egal, das hat sich hier hochgebildet. So, diesmal bauen wir jetzt aber weiter. Diesmal bauen wir jetzt aber weiter. Gut. Naja. <laughs> ah, jetzt fahren wir einfach mal weiter. Jetzt denkt man sich, das ist nur ein Sparrowatt. Naja, man muss das nicht denken, sondern der ist nur ein Sparrowatt. Warum werde ich gehauen? Oder so. Also, ich weiß habe ich gerade gehört glaube ich. Egal. Jetzt habe ich schon eine Halluzination. Ach, egal. Halluzination. Ja, ebenso. Egal, das macht nur das. das ist dann zu langweilig Für euch und für mich Das geht ja schon viel, viel schneller mit Leute Ja, jetzt muss ich aufnehmen, kommen wir alle auf den Server. Naja, war heute auch schon mehr andere Habe ist das richtig gemacht ja. hier? muss es ja nicht so hoch sein, hier. Ich kann man ja nicht über die Kurven drüber fliegen. da man nur nicht drüber springen kann. Naja, Bälle sind, glaube ich, nicht so interessant anzuschauen. Aber sollte man doch immer noch mal wieder löten. Okay, dann. Ach. So. Ah, gut. Kann ich kann nicht einstecken. Jetzt aber. Nee. Was passiert eigentlich, wenn man nicht aus dem Boot rausgeht, sondern einfach die ganze Zeit weiterfährt? Wir müssen aber, ich habe es auch schon probiert. Was passiert, wenn man ein Boot alleine fährt? Ja, genau, das ist auch in einer Aufnahme schon, also in der vorherigen Aufnahme passiert, die mein Mikrofon nicht aufgezeichnet hat. Das aber noch nicht. Also im Boot stecken geblieben ist es noch nicht. und schützen Naja, jedenfalls zeige ich euch jetzt noch, wie ein Boot alleine fährt oder wenn ich drunter und nichts mache. Alleine. Gut, ist hat jetzt vorsprung. Okay, ja. ich jetzt nicht einsteigen. und Ein bisschen böser, der da oben rumfliegt. Jetzt kommen natürlich komische Geräusche. Sind die lauter als ich? Ja. Nein, nicht. Also ich hoffe es zumindest ich kann mir jetzt meine Aufnahme die höre ich jetzt nicht so. Naja. ja oh, ich kann da nicht hingucken. Hm. So kann ich ja hingucken. Ui, wie sieht das denn aus? Uh, hey. Leute, die wasserbleiben sind ja komplett verpackt hey, seht ihr das? Guck mal, die sehen da so komisch aus. Wenn, die, wenn wir hier so lang fahren, seht das, wie die werden, nachdem über die Stube gefahren, also geschw geschwommen bin sehen dann danach ja irgendwie so dunkel aus. Weiß auch nicht. Okay, hier könnte ich normal hinschauen. Oh nein, jetzt ich wieder Also, und auch aus Boden. So kommt man auch aus raus. raus. Naja, egal. Ich glaube, das können wir sogar fixen. Wenn ich jetzt in Germut 1 gehe und Wasser einmal hole äh, und das da hinmache, das hier sollte noch bis zum Ende geschwommen, ge bis zum Ende geschwommen werden. Gut, redest du, du unten, du kannst mal wieder sehr gut Deutsch. Okay, jetzt sollte es eigentlich klappen. Ohne dass man rausgeschmissen wird. Oh, ja ich sehe schon wieder zu viel Paket. Das muss ich unbedingt tauschen. Was ist denn das? Das packt komplett drum. Okay, wieder ein leeres und eins, wo wir drin sind. Okay, jetzt habe ich das bewegt. Egal, dann noch eins, wo wir drin sitzen. dass ich mich jetzt nicht bewege. Obwohl das da unten jetzt eh normal gesteuert werden würde, das heißt, als hätte ich nichts gesteuert, aber egal. Lass ist wieder ein Kabel 2 gehen. Aber oh, ich glaube, er hat die meisten sonst ziemlich laut. Naja, das macht ja nichts. Da vorne fahren ja schon die Boote lang. wie die Worte heute habe ich echt nicht so mit Deutsch jede Boote vor uns langfahren? Ui, deshalb sah, sah eher lustig aus. Also, ja, ist man klar, ich bin ausgestiegen und dann, wenn ich nicht aussteige, dann will ich was Gut, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. und Okay, ich bin's nochmal, der Redstone Crafter. Habe gesagt, ich zeige euch noch die Lobby. Und ich habe festgestellt, dass, ähm so, ich habe festgestellt, dass man, ja, dass ich keine Datei mehr habe von dem, was ich letztens gemacht habe, also wo ich das gebaut habe, dass ich die Datei nicht mehr habe, weil ich anscheinend schon das Video gelöscht habe, weil ich das, ja. Weil das eh nicht, weil ich gedacht hätte, dass ich das eh nicht verwenden kann, weil kein Ton dabei ist, also man hat mich nicht reden gehört und ich glaube, das ist dann halt nicht so perfekt, wenn man ja, ein Video hat, wo ich nicht rede, wo es einfach nur komplett ruhig ist, weil man Minecraft Sound hört oder sowas, naja, da habe ich ja nicht Ruhe nachgedacht, dass man daraus noch hätte alles machen können, naja, jedenfalls, jetzt war es aber wirklich mit dem Video, <lacht> jetzt sollte eigentlich nichts mehr noch nicht machen lernen Bubble ich kann heute echt kein Deutsch jetzt sollte eigentlich nicht mehr hinten dran kommen hinter dem Video okay ich merke mein schon dass ich jetzt echt komplett ja egal jedenfalls dann jetzt war es wirklich ein Video und ciao Leute Bye. Bye.